Bist du manchmal genervt von fiesen Kommentaren, unangenehmen Nachrichten oder ungewollten Markierungen auf Bildern? Dann schau dir unbedingt dieses Video an und finde heraus, wie du dich vor allen möglichen Problemen auf Instagram schützen kannst. Gehe dafür auf dein Instagram-Profil und wähle oben rechts das Bürgermenü aus. Wähle Einstellungen und dann Privatsphäre. Als erster wichtiger Tipp von uns,